Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur dritten Ausgabe unseres Mode-Podcasts. Ich bin Anna-Maria Evelin und heute habe ich ein Thema für Sie vorbereitet, das nicht nur in unserer Gesellschaft immer wieder heiß diskutiert wird, sondern auch für unsere Hochschule sehr relevant ist. Und zwar das Thema Inklusion. Häufig berichtet man in der Öffentlichkeit über Inklusion im Zusammenhang mit schulischer Bildung, also zum Beispiel über das Recht von Schülern und Schülerinnen mit Behinderungen, genauso eine Regelschule besuchen zu dürfen wie andere Kinder und nicht in eine Sonderschule zu müssen. Doch Inklusion betrifft natürlich genauso Hochschulen und auch die Arbeitswelt. An unserer Hochschule Wismar gibt es dafür Leitfäden, Veranstaltungen und natürlich auch Experten, die für eine bessere Inklusion von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen an unserer Hochschule sorgen. Drei dieser Expertinnen habe ich hier in meiner Runde und ich freue mich, dass sie da sind. Zuerst begrüße ich Dr. Antje Benier, Architektin und Behindertenbeauftragter an unserer Hochschule. Hallo. Außerdem ist sie Mitglied im Beirat der Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung beim Deutschen Studentenwerk. Neben ihr steht Conny Fischer. Sie ist bereits seit 1994 an unserer Hochschule tätig, arbeitet im Prüfungsamt und war als Vorgängerin von Frau Benier auch schon Behindertenbeauftragte bei uns. Hallo. So kam sie zum Thema Inklusion und berät seitdem Studierende mit Behinderung, chronischer oder psychischer Erkrankung zum Thema Nachteilsausgleich. Heute haben wir zum ersten Mal noch einen dritten Gast und zwar Sabrina Lampe, ebenfalls Architektin und bei uns für das Thema Diversität zuständig. Hallo. Sie hat bei uns Architektur studiert und arbeitet inzwischen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Neben der Grundlagenlehre für Architektur macht sie genauso Fachstudienberatung und ist für den Diversity Day zuständig. Ja, sehr schön, dass Sie alle drei da sind. Ich freue mich ein sehr wichtiges Thema. Ähm, zuerst einmal, Frau Benier, erzählen Sie uns bitte, welche Aufgaben Sie als Behindertenbeauftragte an der Hochschule haben. Ja, ähm, das mache ich gerne. Ich freue mich übrigens auch, dass wir dieses Thema hier in so einem Podcast mal behandeln und dass wir auch zu dritt hier sind in dieser ähm, Expertenrunde. Die Aufgaben der Behindertenbeauftragten, die werden im Landeshochschulgesetz geregelt. Da gibt es einen Paragraph 89 das heißt, es gibt also nicht nur bei uns an der Hochschule Behindertenbeauftragte, sondern an allen Hochschulen und Universitäten auch in Mecklenburg-Vorpommern. Also meine Aufgabe ist es, an der Planung und Organisation der Lehr- und Studienbedingungen für Mitglieder und Angehörige der Hochschule mitzuwirken, soweit das eben nicht die Schwerbehindertenvertretung übernimmt. Also da gibt es eine sehr ähm, große Schnittstelle und wir arbeiten auch eng zusammen. Ja, das Thema ist natürlich wichtig und natürlich hört Inklusion nicht in der Schule auf. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir erstens an der Hochschule Inklusion praktizieren und natürlich auch vorleben, weil wir haben da auch eine Vorbildfunktion. Und selbst an der Hochschule hört es nicht auf, sondern es geht natürlich um das lebenslange Lernen. Also es geht auch um Fort- und Weiterbildung. Das heißt also, das Spektrum ist groß. In das Thema Inklusion eingeschlossen sind ganz viele Behinderungen und chronische Erkrankungen, die meisten von ihnen sieht man gar nicht. Es gibt natürlich auch Bewegungsbeeinträchtigungen, äh, also motorische Beeinträchtigungen, aber eben auch Sinnesbeeinträchtigungen, zum Beispiel für Menschen, die schlecht sehen oder auch gar nicht sehen oder schlecht hören oder auch gar nichts hören, aber eben auch solche äh, chronischen Erkrankungen wie Rheuma oder auch Darmerkrankungen, das mag vielleicht ein bisschen abenteuerlich äh, klingen, aber diejenigen, die davon betroffen sind, ähm, die wollen natürlich auch teilhaben an allen Dingen, auch an der Hochschule. Und was auch ein großes Thema ist, sind psychische Erkrankungen, die auch an der Hochschule eine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, wie viele Studierende mit Beeinträchtigungen sind denn an unserer Hochschule Wismar? Gibt es da vielleicht irgendwelche Zahlen dazu, ganz grob vielleicht auch nur? Also es gibt da ja keine äh, Erfassung beim Studienbeginn. Es gibt also keine ganz konkrete Statistik für unsere Hochschule. Aber um dem Ganzen mal ähm, so einen zahlenmäßigen Hintergrund zu geben, es gibt eine äh, Sozialerhebung, die beim Deutschen Studentenwerk auch ähm, bearbeitet wird. Die 21. ist die letzte gewesen und die äh, sagt aus, dass im Sommersemester 2016 insgesamt also an allen Hochschulen und Universitäten im Durchschnitt 11 Prozent der Studierenden Beeinträchtigungen haben. Das ist also eine große Zahl. Mhm. Und wenn ich dann mal äh, die Studierendenzahl an der Hochschule Wismar zum Stichtag 1.12.2017 nehme, da hatten wir 8.406 Studierende insgesamt, dann wäre das hochgerechnet eine Zahl von 925 Studierenden, die mit solchen oder anderen Beeinträchtigungen oder auch chronischen Erkrankungen zu tun haben. Also eine ganze Menge und deshalb ein sehr wichtiges Thema. Und wenn wir schon von den Studierenden sprechen, Frau Fischer, Sie arbeiten ja in der Beratung für Studierende mit Beeinträchtigungen. Was genau ist dabei Ihre Ihrer Aufgabe? Die Studierenden kommen zu mir, wenn sie benachteiligt sind in allem, was, was das Studium betrifft. Im Wesentlichen sind es Prüfungssituationen, sie kommen mit der vorgegebenen Zeit nicht klar oder sie brauchen zusätzliche Pausen. Oder das Studium an sich ist einfach zu kompakt, äh, sodass Sie das nach dem vorgegebenen Regelplan niemals äh, schaffen würden. Und, äh, ja, und dann kommen Sie in der Regel zu mir in die Beratung. Ähm, und dann besprechen wir erstmal, wo, ähm, wo die Nachteile sind und was es für Möglichkeiten gibt. Und ähm, das, der Nachteil muss auch immer durch ein äh, fachärztliches oder ärztliches äh, Attestgutachten nachgewiesen werden. Man spricht auch in den Dingen immer äh, von langfristigen Beeinträchtigungen. Ähm, das heißt, ähm, ein Zeitrahmen von ungefähr sechs Monaten. Mhm. Äh, erst danach spricht man eigentlich von Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder eben auch psychischen Erkrankungen. Das ist gerade bei psychischen Erkrankungen ist das natürlich ganz schwierig, weil äh, immer sehr viel Zeit äh, vergeht, bevor derjenige erstmal für sich auch wahrnimmt, dass er überhaupt ein psychisches Problem hat mhm. und dann muss er sich Hilfe suchen, dann äh, weiß glaube ich jeder, wie schwierig es ist, dann auch äh, erstmal einen äh, Facharzt oder auch einen Therapeuten zu bekommen, also ähm, ja, also es ist ein äh, schwieriges Thema, aber wir versuchen dann immer auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Studentenwerk äh, Rostock, äh, da Lösungen zu finden, ähm, da von der Seite zum Beispiel auch äh, psychologische Beratung angeboten wird, mhm. sodass ich dann äh, in ja, Ausnahmefällen dann auch dahin verweisen kann. Genau, ähm, ja, dann äh, die Studenten sollen in der Regel ihre Anträge selber stellen natürlich, also ich Ne? Viele möchten gerne, ja, was mache ich denn und so weiter. Also mhm. sie sollen schon selber tätig werden. Ich würde dann, wenn sie den Antrag einreichen, äh, schaue ich mir den nochmal an und gebe Empfehlungen für den Prüfungsausschuss. Und unsere Prüfungsausschüsse sind dem auch äh, sind auch dem Thema eigentlich sehr offen gegenüber eingestellt. Also ich habe ganz selten wirklich Schwierigkeiten, dass ein Antrag abgelehnt wird. Mhm. Es wird nicht immer im, im vollen Umfang entsprochen, aber ja, das... Okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Student äh, bin mit mhm. irgendeiner Beeinträchtigung, ich kann meine Finger nicht so bewegen, mhm. äh, weil ich da nicht mobil bin, ähm, dann komme ich zu Ihnen und kann einen Antrag auf Nachteilsausgleich stellen. Genau. genau. Und dann ähm, darf ich zum Beispiel mit dem Computer meine Prüfung schreiben oder wie sieht das genau, aus? Genau, das wäre eine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, äh, die Prüfungsform umzuwandeln, auch von einer schriftlichen in eine mündliche Prüfung oder umgekehrt. Mhm. Oder in Ausnahmefällen auch, dass ich statt einer Klausur äh, ja, eine Hausarbeit äh, schreibe. Genau, da gibt es okay. verschiedenste Möglichkeiten. Ja, und wie gesagt, oder die Prüfungszeit an sich verlängern. Ja, genau. Okay, sehr schön. Ähm, Frau Venier, wie wird denn mit dem Thema Inklusion an unserer Hochschule umgegangen? Wie wird dem begegnet? Wir haben ähm, an unserer Hochschule festgestellt schon 2013, dass es äh, sehr sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten. Diejenigen, die sich mit diesem Thema intensiv befassen, Frau Fischer hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass sie äh, die Rolle als Behindertenbeauftragte auch vor mir schon innehatte. Also ist jetzt nicht neu. Aber die Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung ist zum Beispiel was ganz Wichtiges. Außerdem haben wir ja auch seit 2014 erst einen Prorektor für besondere Aufgaben, jetzt eine Prorektorin für besondere Aufgaben. Also in diesem Gremium ist auch der Allgemeine Studierendenausschuss vertreten. Und ähm, es gibt ganz verschiedene Themen. Inklusion steht im Übrigen auch in der aktuellen Zielvereinbarung als ein Punkt. Also die Zielvereinbarung gilt ja bis 2020. Wobei ähm, die Zielvereinbarung sich so ein bisschen eingrenzen, eingegrenzt ist auf ähm, Hochschuldidaktik, also auf Barrierefreiheit in der Lehre. Stattdessen gibt es natürlich ähm, auch Barrierefreiheit in baulichen Dingen. Zum Beispiel eben, wie die Gebäude auf den Hoch also dem Hochschulcampus ähm, ausgerüstet sind, sodass man wirklich die Gebäude und auch die Angebote an der Hochschule nutzen kann, ohne fremde Hilfe. Das ist so mhm. ein wichtiges Ziel. Da haben wir noch nicht alles erreicht und sind aber schrittweise dabei, die Baumaßnahmen auch immer mit zu begleiten und auch darauf aufmerksam zu machen, was wir uns dann vorstellen oder was wichtig ist. Und wir sind aber auch nicht die Einzigen, die darüber nachdenken, sondern im Baudezernat werden wir schon auch unterstützt. Okay. Ähm, Frau Lampe, Sie sind zeitgleich als Lehrende und als Ansprechpartnerin für Diversität zuständig. Wie verbinden Sie diese beiden Aufgabengebiete? Das ist eine sehr schöne Frage. Diversität oder auch Vielfalt äh, bietet auch gerade in der Lehre große Potenziale, da die Studierendengruppen aufgrund des demografischen Wandels, der Veränderung in der Arbeitswelt, der stärkeren Internationalisierung ähm, durch die Frage, ob sie jetzt äh, Beeinträchtigung mitbringen oder nicht, oder auch äh, der Zunahme von Studierenden mit Migrationshintergrund äh, immer vielfältiger und dies ist durchaus auch eine Bereicherung in der Lehre weil jeder eben andere Erfahrungen und Sichtweisen mit anbringt oder auch andere Vorkenntnisse, ähm, kann dadurch das Lehrangebot tatsächlich vielfältiger gestaltet werden. Wie wird denn zum Beispiel also in der Lehre mit dem Thema Inklusion umgegangen? Tatsächlich ist es in der Lehre so wirklich noch gar nicht angekommen, weil ähm, häufig eben Studierende mit gerade nicht sichtbaren Einschränkungen nicht als Studierende mit besonderen Bedürfnissen wahrgenommen werden. Und viele Studierende, die Einschränkungen haben, dies auch gar nicht offen ansprechen, eben aus Angst oder aus Scham und mhm. sich halt nicht trauen. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass ähm, vor allem die Lehrenden dann auf die Studierenden zugehen und gleich von Beginn an das Angebot unterbreiten, dass Studierende ganz offen drüber reden können, dass sie ähm, ja eben auch gerne in individuellen Einzelgesprächen das Thema thematisieren sollten, damit dann individuelle Lösungen gefunden werden können. Mhm. Ähm, gibt es dazu bestimmte Bestrebungen irgendwie aus den Fakultäten zum Beispiel? Also es geht mit kleinen Sachen los, dass man zum Beispiel das Thema Barrierefreiheit ähm, mit in die Lehre einbezieht. Mhm. Äh, da ist ja Frau Antje Bernier ganz stark bei uns auch an der Fakultät Gestaltung vertreten, dass sie eben dazu Wahlpflichtangebote anbietet. Und das eben ganz gerne auch in Kombination mit tatsächlich ähm, Entwurfsprojekten, damit die Studenten dann das gleich anhand ihrer konkreten Aufgaben kombinieren können. Und ich denke auch, dass äh, bestimmte Veranstaltungen dazu beitragen können, das Thema eben öffentlicher zu machen und das mehr ins Bewusstsein zu rücken. Mhm. Äh, können Sie denn vielleicht dazu nochmal was sagen, Frau Weni? Was ist das für ein Wahlpflichtangebot? Mhm. Ja, gerne. Ähm, das Wahlpflichtangebot für Präsenzstudiengänge ist ähm, an der Fakultät Gestaltung äh, barrierefreies Planen und Bauen für Architekten und wird auch immer ähm, für Bauingenieure mit angeboten. Also das ist ähm, eins davon. Ich hatte auch schon gemeinsam mit Professoren äh, in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften solche Themen äh, wie Management, also die Berücksichtigung von Inklusion im Management. Mhm. Ne? Ich, ich finde das ganz wichtig, dass man, wenn man ähm, auch im Personalwesen arbeitet, äh, sich künftig auch mit Personen auskennt und auch keine Berührungsängste hat, mhm. die eine Behinderung haben oder eben auch eine chronische Erkrankung. Wir haben zum Beispiel, und das finde ich auch tolle Angebote, zwei Semester lang die deutsche Gebärdensprache als Anfängerkurs angeboten. Mhm. Da waren zum Teil Mitarbeiterinnen der Hochschule Wismar mit dabei, also auch aus dem Sprachenzentrum, das war also auch eine Zusammenarbeit mit dem Sprachenzentrum. Und ähm, es gibt auch Module im Fernstudienbereich, die sich mit ähm, Barrierefreiheit und Inklusion befassen, nämlich beim Masterstudiengang Facility Management. Und im Masterstudiengang Integrative Stadt-Land-Entwicklung. Okay. Ähm, Frau Fischer, wenn man sich als Studierender oder als Lehrender mehr mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen möchte, äh, wie kann man sich dazu in unserer Hochschule informieren? Also grundsätzlich natürlich erstmal über unsere äh, Internetseite. Unter, dem, äh, unter der Rubrik Studium gibt es einen Punkt, äh, Studieren mit äh, Behinderungen, chronischen und psychischen Erkrankungen. Mhm. Dort sind äh, Frau Dr. Bernier und ich auch als Ansprechpartner genannt. Ähm, ja, wir haben einen Flyer zum Thema Nachteilsausgleich, der äh, an mehreren Stellen an der Hochschule auslegt. Genau, dann natürlich ja, der äh, normale E-Mail-Kontakt äh, oder telefonisch, genau. Okay, ähm, Frau Lampe, ich habe gehört, es gibt auch ein Angebot für den Didaktiktag genau zu diesem Thema. Können Sie dazu was sagen? Genau, also im des Didaktiktags wird natürlich auch auf das Thema Inklusion eingegangen im Rahmen eines Workshops. Und vielleicht kann Antje dazu <lacht> noch konkreter was sagen. Also es gibt ähm, zwei Workshop-Angebote in diesem Jahr. Und zwar sind die in Zusammenarbeit mit dem Projekt ähm, Barrierefreie Hochschullehre an der Universität Rostock ähm, werden sie angeboten. Ein Workshop ist unter dem Titel Sensibilisierung Studierende mit Behinderung und oder chronische Erkrankungen angeboten und ein Workshop widmet sich ganz dezidiert dem Nachteilsausgleich, also auch Prüfschema, Beantragung, Maßnahmekatalog und da werden Frau Fischer und ich auf jeden Fall auch dabei sein und dann eben auch berichten aus diesen Fällen, die wir hier auch an der Hochschule haben, und den eigenen Erfahrungen. Also wir hoffen dann auch, dass das Angebot angenommen wird und man sich auch ähm, hier an der Hochschule zu diesem Thema austauschen kann. Mhm. Ähm, was macht man denn zum Beispiel an diesem Workshop? Also klar, Nachteilsausgleich, äh, verstehe ich. Wie geht man mit dem Antrag um? Was gibt es da für Möglichkeiten? Aber der andere Workshop, mhm. was kann man da inhaltlich machen? Bei der Sensibilisierung. Ne? Da geht es genau. äh, darum zu verstehen, auch wie diese Krankheitsbilder ähm, aussehen und wie sie sich auswirken, auch auf die Wissensaufnahme. Aber es ist eben auch gedacht daran, dass wir ein bisschen was ausprobieren und dass man eben auch mh, sich auf die andere Seite begibt, quasi Erfahrung macht, Selbsterfahrung. Ähm, es wird da eine... Auswahl an Simulatoren zum Ausprobieren vorhanden sein, nämlich zum Beispiel Simulationsbrillen, um zu verstehen, wie es ist mit einer Sehbehinderung mhm. oder ein Tinnitus-Simulator. Also das heißt, dass man ähm, ja, auf dem Ohr so ein Dauergeräusch hat und wie das dann sich auswirkt, wenn ich halt in der Vorlesung sitze und habe dann zusätzlich einen Ton auf dem Ohr ne, und muss, trotzdem diese ähm, Vorträge verfolgen können. Ein Tremor-Simulator, das ist auch spannend, weil dann kann man nachvollziehen, wie es ist, wenn die Hand nicht ganz ruhig ist und man dann eben den, das Schreibgerät durchführen muss. Aber auch ein Rollstuhl wird da sein. Und dann haben wir auch noch einen Alterssimulationsanzug. simulationsanzug mhm. Und den hat Frau äh, Lampe hier freundlicherweise auch nochmal so ein bisschen besser beschrieben, sodass man diese vielen Einzelteile, die wir da in zwei Koffern haben, auch sich ausleihen kann und auch alleine, also in einer Gruppe ohne unsere, ähm, unseren Beistand, ausprobieren kann. Ich denke mal, das wird hoffentlich auch ähm, genutzt. Ja, gerade für mhm. Lehrende super interessant, mal mhm. zu gucken, was Studierende eigentlich alles auf sich nehmen müssen, wenn sie eine Beeinträchtigung haben, mhm. um überhaupt mhm. der Lehre zu folgen. Genau. genau. Sehr schön. Es gibt genauso den Diversity Day. Was gibt es dazu zu sagen? Genau, der Diversity Day ist ein bundesweiter Aktionstag, an dem man Flagge für Vielfalt zeigen kann. Die Hochschule beteiligt sich in diesem Jahr das zweite Mal an diesem Tag. Und äh, wir haben uns überlegt, jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt zu setzen, um eben die Vielfalt, die sich dahinter versteckt, eben deutlicher zu machen. In diesem Jahr wird es sich mit dem Thema ähm, Integration und ähm, Alltagsdiskriminierung beschäftigen. Aber es gibt auch schon Gespräche, dass zum Beispiel im nächsten Jahr ähm, das Thema auch durchaus Gleichstellung sein kann oder auch äh, Inklusion und Barrierefreiheit, um eben an diesem Tag äh, Studierende Beschäftigte der Hochschule, aber auch Interessierte mal zu zeigen, was an unserer Hochschule zu diesen Themen alles passiert. Und wann ist der Diversity Day dieses Jahr? In diesem Jahr ist der am 5. Juni und äh, findet dann ab 16 Uhr im Foyer der Fakultät Gestaltung statt. Es gibt äh, eine kleine Ausstellung, äh, Arbeiten von Studierenden, aber auch Mitmachangebote, wo man sich selber mit dem Thema Integration mal auseinandersetzen kann. Und anschließend wird es eine Lesung geben. Sehr schön. Ähm, als letzte Frage noch einmal an alle. Ähm, ich habe ja gehört, dass schon sehr viel getan wird, auch schon seit vielen Jahren viel für Inklusion getan wird und Sie da auch ähm, stark tätig sind. Aber was könnte man denn vielleicht beim Thema Inklusion noch besser machen bei uns? Vielleicht fangen Sie mal an, Frau Fischer. Ähm, wir müssen einfach äh, die Beratungsangebote und, und die Möglichkeiten an sich bekannter machen, also auch in den Fakultäten, dass eben auch dort. Dass auch die Lehrenden darüber informiert sind, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wenn sie merken, ein Student ähm, hat irgendwo Schwierigkeiten, dass äh, er dann auch an die richtige Stelle weiterverwiesen wird. Mhm. Ähm, genau, einfach offenen Auges ähm, durch die Hochschule gehen und ja. Okay, und Ihre Meinung, Frau Lampe, dazu? Ich finde, allgemein müsste man irgendwie versuchen, dieses Thema positiver zu besetzen, weil Inklusion oder auch Menschen mit Beeinträchtigungen hat immer irgendwie was Negatives und viele vergessen eigentlich, was das für Potenziale eigentlich bedeutet und was diese Menschen eigentlich äh, positiv mitbringen können. Also es gibt andere Hochschulen, da äh, gibt es Professoren mit Down-Syndrom, da ist das irgendwie ganz normal. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass man einfach erkennen muss, welches Potenzial dieses mhm. Thema eigentlich mitbringt. Genau, die bunte Vielfalt mit sich bringt. Genau, ja, genau. Und Sie, Frau Wiener? Ja, ich finde auch, ähm, Inklusion und Barrierefreiheit ist eine große Herausforderung, auch in der Zukunft und zum Beispiel auch eine Gestaltungsaufgabe. Ich glaube, wenn man äh, viele Elemente attraktiv gestaltet, dann möchte man sie auch haben, auch wenn man sie zum Beispiel nicht braucht. Ein Beispiel dafür wäre jetzt aus dem baulichen Bereich eine begehbare Dusche oder eine schwellenfreie Dusche. Die sind heutzutage so toll designt, dass sie eigentlich jeder ähm, haben möchte. Ne? Egal, ob er jetzt mit einem Rollstuhl da reinfahren müsste oder eben nicht. Die sind einfach schön. Oder auch äh, beim Produktdesign wäre das der Koffer mit den Rollen. Also kaum noch hat jemand einen Koffer ohne Rollen, mhm. ne, weil sich das durchgesetzt hat. Und das ist letztendlich als Erleichterung gedacht gewesen für Leute, die so was nicht tragen mhm. können. Und ähm, wenn man sich dem stellt, dann ist es... Ähm, aus meiner Sicht äh, kein Nachteil, dieses Thema äh, ein bisschen intensiver auch zu besetzen, auch in der Grundausbildung oder in der Pflichtausbildung. Denn ich würde mir wünschen, dass mehr Leute, die hier unsere Hochschule verlassen, tatsächlich was davon gehört haben ähm, und nach außen dann auch in ihren Berufen, in den ganz unterschiedlichen Berufen, ob es Bauingenieure sind, ob es Architekten, Innenarchitekten, Produktdesigner oder eben äh, Manager und Man Managerinnen sind, dass Sie das Wissen äh, mitnehmen und damit auch zeigen, dass wir an der Hochschule da sehr stark sein könnten. Mhm, sehr schön. Ähm, ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu diesem wichtigen Thema in unserem Podcast zu sprechen. Vielen Dank, äh, Antje Benier. Bitte schön, danke auch. <lacht> äh, Conny Fischer. Gerne, danke. Und Sabrina Lampe. Ich danke auch, ja. Ein wichtiger Hinweis, diese Podcast-Reihe beschäftigt sich im Grundschwerpunkt mit dem Thema Lehre, wie der Name ja auch schon sagt, Mole. Daher haben wir auch das Thema Inklusion unter diesem Schwerpunkt betrachtet. Nicht zu vergessen ist dabei allerdings, dass unsere Hochschule auch Arbeitgeber ist mhm. und da man natürlich auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung und Beeinträchtigung denkt und denken muss. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, also falls Sie dazu weitere Fragen haben, können Sie sich an die Schwerbehindertenvertretung der Hochschule wenden. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben und noch mehr freue ich mich, wenn wir Sie zu den beiden angesprochenen Workshops zum Thema Inklusion am Didaktiktag am 23. Mai begrüßen dürfen. Weitere Infos dazu gibt es unter www.hs-wismar.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühsommer und einen spannenden Didaktiktag. Bis zum nächsten Podcast im Juli.